Wir sind erfolgreich, wenn die jungen Leute hier verstehen, ich muss Systeme besser verstehen, dass ich meine Entscheidung nicht nur in der ersten, sondern auch in Folgekonsequenzen merkbar oder durchdenken kann überhaupt. Das bedeutet, wir üben hier Denken, bevor wir entscheiden. Ja, wenn, wenn alle komplett in der Mitte sind, haben wir in der Mitte einmal, wenn alles so aufliegt, einmal einen, einen Punkt und außen. Die größten Probleme, die die Studierenden bei diesen Übungen haben, ist die die gelernten Punkte schnell umzusetzen. Wir haben so stark eingefahrene Muster, Verhaltensmuster, dass wir wirklich viel Energie und Zeit brauchen, um solche Muster rauszufahren. Stab! Stab! Berühren! <lacht> okay, ich könnte jetzt ja kurz und knapp sagen, ihr habt völlig versagt. Hm. Ja. Habt euch Gedanken gemacht, warum das Ding nicht runtergeht?